Ich, ich lag dort mehrere Stunden. 5.35 Uhr und ich werde sie nicht nur verursachen, weißt du? Das Schlimmste an einem ist dafür, ich wohne mit meinen Eltern im selben Zimmer. Es fiel mir schwer, mich zurückzublicken und zu schreien. Meine Augen, Augen weit geöffnet, der Geruch vom Blut erfüllte den Raum. Bitte verhaften Sie mich. »Wie lange habe ich das kleine Zeichen gegeben, dass er aufgewacht ist? Ich bin ein Mann, der sterben kann. Ich will vermeiden. Ich glaube, ich werde aufstehen und einfach nur können, sobald ich raus kann, vor der Tür zu fliehen.« Er schrie in der Hoffnung, die Nachbarn würden das Geräusch hören. »Es ist schrecklich, wenn dieser Mann nicht stirbt.« Er wartete, als ich aufwachte und seine Arbeit sah. »Ich wundere mich, warum. Manchmal wissen sie es nicht.« vor ungefähr drei Stunden hörte ich Schreie aus allen Teilen des Hauses, laufen sie sofort zur Geräuschquelle. Plötzlich wusste ich, dass ich auf die Toilette gehen würde. Stimmen und erfahren, warum ich auf die Toilette gegangen bin, kann diesen dummen Tod nicht bezahlen. Ich habe einen Job und bin nicht im Badezimmer das Kleid zitterte, Blut kehrte ins Esszimmer zurück wie eine Katze. Ich versuchte zu schlafen und überzeugte mich, dass ich ein Traum war und nichts. Hör mich plötzlich an der Tür. Genial, wie Kinder mögen. Ich schaute unter das Dach, um zu sehen, was passiert war. Sich gegenseitig ermutigend waren die Eltern im Raum, aber sie... sie sind nicht menschlich. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Keine Haare, Augen und Kleidung. Lass den Eintretenden mehr wissen als ich. Er hat gelebt, ihre Eltern, der Zeuge, als Schande für dich. Selbst wenn er weiß, was er tut. Er sah auf die Bettkante, dann setzte ihn seine Mutter auf den Stuhl vor mir. Dann berührte seine Hand die Wand, nach Blutung Pentagramm an die Wand gemalt. Zu sagen, dass es keine Verbindung gibt und am Ende die Nachricht an die Wand geschrieben. Aber ich, ich kann nicht im Dunkeln lesen. Ich kroch auf mein Bett und wartete darauf, dass er mich schlug. Das Schlimmste ist, dass es dunkel wird. Er hat den Text an der Wand gelesen. Ich wollte ihn nicht sehen. Der war beängstigend, aber ich glaube... Ich hatte ihn vor seinem Tod nicht gesehen. Ich wage zu sehen, welche Tiere. Ich weiß, du schläfst nicht.